Elektroschweißen zum Zusammenbauen der Autokarosserien, Motoren für Elektroautos, Magnetresonanztomographie in der Medizin, Wasserkocher in der Küche, das Ladegerät von deinem Handy, Radio, WLAN und so weiter. Jedes Gerät, welches Elektrizität oder Magnetismus ausnutzt, basiert fundamental auf den Maxwell-Gleichungen. Das Ziel dieses Videos ist es nicht, die Maxwell-Gleichungen theoretisch oder experimentell herzuleiten, sondern diese so einfach und verständlich wie möglich darzustellen. Die in den Maxwell-Gleichungen vorkommende Mathematik werde ich dir ebenfalls kurz erklären. Du solltest jedoch wissen, was eine partielle Ableitung oder was ein Integral ist, bevor du das Video weiterschaust. Um alle Maxwell-Gleichungen zu verstehen, musst du zuerst wissen, was ein elektrisches und magnetisches Feld ist. Betrachte eine große elektrisch geladene Kugel mit der Ladung Groß Q und eine kleine Kugel mit der Ladung Klein Q. Die elektrische Kraft F zwischen diesen beiden Kugeln, die sich in einem Abstand R zueinander befinden, ist gegeben durch das Color-Gesetz. Hierbei ist 1 durch 4 Pi Epsilon 0 ein konstanter Vorfaktor mit der elektrischen Feldkonstante ε 0, die für die richtige Einheit der Kraft sorgt, nämlich für die Einheit Newton. Was ist nun, wenn du den Wert der großen Ladung kennst und wissen möchtest, welche Kraft diese große Ladung auf eine andere kleine Ladung ausübt? Du kennst aber nicht den genauen Wert dieser kleinen Ladung. Oder du lässt diesen Wert mit Absicht offen stehen und möchtest nur die elektrische Kraft betrachten, die von der großen Kugel ausgeübt wird. Du musst also die kleine Ladung Q irgendwie aus dem Coulomb-Gesetz eliminieren. Dazu wird das Coulomb-Gesetz einfach auf beiden Seiten durch Q dividiert. Auf diese Weise fällt auf der rechten Seite die kleine Ladung weg und landet stattdessen auf der linken Seite der Gleichung. Der Quotient auf der linken Seite, f durch Q, wird als elektrisches Feld E der Quellladung Q definiert. Mit Quellladung ist gemeint, dass die Ladung groß Q die Quelle des elektrischen Feldes ist. Das elektrische Feld E. Gibt also die elektrische Kraft an, die auf eine kleine Ladung wirken würde, wenn sie im Abstand r zur Quellladung platziert wird. Bis jetzt wurde jedoch nur der Betrag, also die Größe des elektrischen Feldes betrachtet, ohne die genaue Richtung des elektrischen Feldes mit einzubeziehen. Die Maxwell-Gleichungen sind jedoch allgemein und enthalten auch die Richtung des elektrischen Feldes. Deshalb müssen wir das elektrische Feld in einen Vektor verwandeln. Vektoren werden fett dargestellt, angeschrieben meistens mit einem Pfeilchen über dem Buchstaben, um sie von skalaren Größen, also reinen Zahlen zu unterscheiden. Ich lasse die Pfeilchen aber weg, weil sie die Gleichungen unnötig hässlich machen. Das elektrische Feld E als Vektor im dreidimensionalen Raum hat drei Komponenten EX, EY und EZ. Die erste Komponente EX hängt von den Raumkoordinaten XYZ ab und sie ist der Betrag des elektrischen Feldes in x-Richtung. Das heißt, je nachdem, welcher konkrete Ort für x, y z eingesetzt wird, ist der Betrag ex unterschiedlich. Analog gilt es für die beiden anderen Komponenten ey und ez, die jeweils den Betrag in y und z Richtung angeben. Die Komponenten des elektrischen Feldes geben also praktisch an, welche elektrische Kraft auf eine Probeladung an einem bestimmten Ort in die eine, zweite oder dritte Raumrichtung wirken würde. Eine weitere wichtige physikalische Größe, die in den Maxwell-Gleichungen vorkommt, ist das magnetische Feld B. Experimentell wird festgestellt, dass ein Teilchen mit der elektrischen Ladung Q, welche sich mit der Geschwindigkeit V in einem externen Magnetfeld bewegt, eine magnetische Kraft F erfährt, die das Teilchen ablenkt. Dabei nimmt die Kraft auf das Teilchen proportional zu seiner Ladung Q, und zu seiner Geschwindigkeit v zu. Das heißt, verdoppelst du die Ladung oder die Geschwindigkeit, dann verdoppelt sich auch die Kraft auf das Teilchen. Doch nicht nur das, die Kraft nimmt auch proportional zum angelegten Magnetfeld zu. Um diese letzte Proportionalität der Kraft und des Magnetfeldes zu beschreiben, führen wir die Größe b ein. Die Einheit dieser Größe muss so sein, dass die rechte Seite der Gleichung die Einheit der Kraft ergibt. Also Newton beziehungsweise Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat. Durch eine einfache Umformung wirst du feststellen, dass die Einheit von B Kilogramm durch Sekunde Quadrat sein muss. Das bezeichnen wir kurz als Einheit Tesla. Und B nennen wir magnetische Flussdichte, oder kurz Magnetfeld. Die magnetische Flussdichte beschreibt also das externe Magnetfeld und bestimmt damit die Größe der Kraft auf ein geladenes Teilchen. Die Gleichung QVB für die magnetische Kraft auf ein geladenes Teilchen stellt nur den Betrag dar. Um die magnetische Kraft analog zur elektrischen Kraft vektoriell zu formulieren, wird die Kraft, die Geschwindigkeit und das Magnetfeld in Vektorform dargestellt. Jetzt sind die drei Größen keine skalare, sondern dreidimensionale Vektoren mit den Komponenten in x, y und z-Richtung. Die Frage ist jetzt: Wie muss der Geschwindigkeitsvektor v? mit dem Magnetfeld B vektoriell multipliziert werden. Wenn du die Ablenkung der Ladung im Magnetfeld genauer betrachtest, wirst du feststellen, dass die magnetische Kraft stets orthogonal, also senkrecht zur Geschwindigkeitsrichtung und zu den magnetischen Feldlinien abgelenkt wird. Diese Orthogonalität kann leicht mit dem sogenannten Kreuzprodukt berücksichtigt werden. Das Kreuzprodukt von zwei Vektoren, v und b, ist so definiert, dass das Ergebnis des Kreuzprodukts, v kreuz b, welches ein Vektor ist, immer orthogonal auf den beiden Vektoren v und b steht. Die erste Komponente ist vybz – vzby, die zweite Komponente ist vzbx – vxbz und die dritte Komponente des Kreuzprodukts ist Vx By minus Vy Bx. damit also die Kraft stets orthogonal auf V und B steht, bilden wir das Kreuzprodukt von V und B in unserer Gleichung. Also lautet die magnetische Kraft allgemein in Vektorform Q mal V kreuz B. Die Ladung Q ist hierbei ein gewöhnlicher skalarer Vorfaktor. Wie du siehst, beschreibt die Größe B die Stärke eines Magnetfeldes, welches zu einer Ablenkung von bewegten Ladungen führt. Nun haben wir die zwei wichtigen physikalischen Zutaten kennengelernt, die in den Maxwell-Gleichungen vorkommen, nämlich das elektrische Feld E und das magnetische Feld B. Beide sind sogenannte Vektorfelder. Damit ist gemeint, dass jedem Ort x, y, z im Raum ein elektrischer und ein magnetischer Feldvektor zugeordnet werden kann der sowohl den Betrag als auch die Richtung des elektrischen und magnetischen Feldes angibt. Es gibt insgesamt vier Maxwell-Gleichungen. Diese vier Maxwell-Gleichungen lassen sich auf zwei unterschiedliche Weisen darstellen. Es gibt die sogenannte integrale Darstellungsform, die die Maxwell-Gleichungen mit Integralen ausdrückt, und die differenzielle Darstellungsform, die die Maxwell-Gleichungen mit Ableitungen ausdrückt. Während die differenzielle Form der Maxwell-Gleichungen nützlich ist, wenn man die magnetischen und elektrischen Felder an einem einzigen Ortspunkt ausrechnen will, ist die integrale Form dafür da, um die Felder in einem ganzen Raumbereich zu berechnen. Die integrale Form eignet sich gut zur Berechnung von symmetrischen Problemen, wie die Berechnung des elektrischen Feldes einer geladenen Kugel, eines geladenen Zylinders oder einer geladenen Ebene. Die differenzielle Form eignet sich eher zur Berechnung komplizierter numerischer Probleme, mit Hilfe von Computern oder beispielsweise zur Herleitung der elektromagnetischen Wellen. Außerdem sieht die differenzielle Darstellungsform viel kompakter aus als die integrale Form. Beide Darstellungsformen sind nützlich und lassen sich mit Hilfe zweier mathematischer Theoreme ineinander umwandeln. Das eine Theorem heißt Gauss Integraltheorem und das andere Stokes Integraltheorem. Wenn du die beiden Theoreme verstanden hast, wird es dir leicht fallen, die Maxwell-Gleichungen zu verstehen.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 durch die Oberfläche dieses Volumens entspricht. Schauen wir uns nun das zweite wichtige Theorem an, das für das Verständnis der Maxwell-Gleichungen notwendig ist, nämlich das stokes integraltheorem Wenn du das gauss integraltheorem verstanden hast, sollte dir das stokes integraltheorem nicht mehr total kryptisch vorkommen. Das Vektorfeld f kennst du bereits, das Skalarprodukt, der Nabla-Operator und das dA-Element sollten dir jetzt auch bekannt vorkommen. Schauen wir uns zuerst die rechte Seite der Gleichung an. Das L ist irgendeine Linie im Raum. Der Kreis um das Integralzeichen herum sagt aus, dass diese Linie geschlossen sein muss. Das heißt, sie soll eine Schleife bilden, dessen Anfang und Ende verbunden sind. Das dl ist ein infinitesimales Linienelement der Schleife, also ein unendlich kleines Stückchen der Linie. Auch hier sollte dir auffallen, dass das DL-Element fett dargestellt ist, Das heißt, es ist eine vektorelle Größe mit einem Betrag und einer Richtung. Der Betrag des DL-Elements gibt die Länge dieses kleinen Linienstückchens an und seine Richtung zeigt entlang der Linie L. Es wird nun das Skalarprodukt zwischen dem Vektorfeld f und dem Linienelement DL gebildet. Was die Aufgabe des Skalarproduktes ist, hast du ja bereits kennengelernt. Zuerst teilst du das Vektorfeld in zwei Anteile auf, in den Anteil f-parallel, der parallel zum DL-Element zeigt, und in den Anteil f-orthogonal, der orthogonal auf dem DL-Element steht. Das Skalarprodukt mit dem DL-Element eliminiert den orthogonalen Anteil und lässt nur den zum DL-Element parallelen Anteil des Vektorfeldes übrig. Da das DL-Element an jedem Ort entlang der Linie zeigt, wird im Skalarprodukt nur der Anteil des Vektorfeldes berücksichtigt, der entlang der Linie L verläuft. Alle anderen Anteile des Vektorfeldes fallen weg. Anschließend werden die Skalarprodukte für jeden Ortspunkt auf der Schleife mit Hilfe des Integrals aufsummiert. Ein derartiges Integral, bei dem kleine Linienelemente aufsummiert werden, heißt Linienintegral. Nun weißt du, was auf der rechten Seite des Stokes Integraltheorems passiert. Das Linienintegral misst, wie viel von dem Vektorfeld f entlang der Linie L verläuft. Weil die Linie in sich geschlossen ist, kommt dieser Verlauf wieder am selben Punkt an, wo die Summation begonnen hat. Das geschlossene Linienintegral gibt also an, wie viel von dem Vektorfeld f entlang der geschlossenen Linie L rotiert. Wenn das Vektorfeld f in diesem Linienintegral ein elektrisches Feld e ist, dann wird dieses Linienintegral als elektrische Spannung entlang der Linie L bezeichnet. Das ist übrigens die allgemeine Definition der elektrischen Spannung. Wenn das Vektorfeld F dagegen ein magnetisches Feld B ist, heißt das Linienintegral magnetische Spannung entlang der Linie L. Das Linienintegral des elektrischen Feldes, also die Spannung, misst den Energiegewinn oder den Energieverlust von geladenen Teilchen, wenn diese die betrachtete Linie L durchlaufen. Jetzt solltest du die rechte Seite des Stokes-Integraltheorems verstanden haben. Lass uns jetzt die linke Seite anschauen. Hier kommt die Fläche A vor. Diese Fläche muss jetzt im Gegensatz zum Gauss-Integraltheorem keine geschlossene Oberfläche sein, sondern es ist einfach die Fläche, die von der Linie L eingeschlossen wird. Das dA ist wieder ein infinitesimales Flächenstück der Fläche A und steht orthogonal an jedem Ort auf dieser Fläche. Auf der linken Seite kommt das Kreuzprodukt vor, welches du bereits bei der Lorentzkraft kennengelernt hast. Hier wird das Kreuzprodukt zwischen dem Nabla-Operator und dem Vektorfeld f gebildet. Das ist die zweite Möglichkeit, Vektoren miteinander zu multiplizieren. Dieses Kreuzprodukt zwischen dem Nabla-Operator und dem Vektorfeld f wird als Rotation des Vektorfeldes f bezeichnet. Das Ergebnis ist im Gegensatz zum Skalarprodukt wieder ein Vektorfeld, welches orthogonal zu f ist. Dieser neue Vektor sagt aus, wie stark das Feld f um einen Ortspunkt innerhalb der Fläche a rotiert. Dann wird das Skalarprodukt zwischen dem neuen Vektorfeld, nabla Kreuz f, mit dem infinitesimalen Flächenelement dA gebildet. Damit wird, wie du bereits weißt, nur der Anteil von Nabla-Kreuz-F herausgepickt, der parallel zum Flächenelement dA verläuft. Da das Flächenelement orthogonal auf der Fläche A steht, pickt das Skalarprodukt nur den Anteil des Vektorfeldes Nabla-Kreuz-F heraus, der ebenfalls auf der Fläche A orthogonal steht. Anschließend werden alle Skalarprodukte innerhalb der Fläche A mittels des Integrals aufsummiert. Fassen wir nochmal die Aussage des Stokes-Integraltheorems zusammen. Auf der rechten Seite wird das Vektorfeld f entlang einer Linie L aufsummiert. Es wird also die Rotation des Vektorfeldes um die eingeschlossene Fläche betrachtet. Auf der linken Seite wird die Rotation des Vektorfeldes f an jedem einzelnen Punkt aufsummiert. Beide Seiten sollen nach dem Theorem gleich sein. Das Stokes-Integraltheorem besagt also, dass die gesamte Rotation eines Vektorfeldes f innerhalb einer Fläche A der Rotation des Vektorfeldes f entlang des Randes l dieser Fläche entspricht. Naja, es ist irgendwie auch anschaulich klar. Die Rotation des Vektorfeldes im Inneren der Fläche hebt sich bei der Summation weg und es bleibt nur die Rotation des Vektorfeldes entlang des Randes l übrig. Mit dem erworbenen Vorwissen bist du nun bereit, die Maxwell-Gleichungen vollständig zu verstehen. So sieht die erste Maxwell-Gleichung in integraler Darstellungsform aus. Die linke Seite der Maxwell-Gleichung sollte dir bekannt vorkommen. Es ist ein Flächenintegral, in dem das elektrische Feld E steckt. Dieses misst, wie viel von dem elektrischen Feld aus der Oberfläche A heraus oder hineintritt. Das Integral stellt also den elektrischen Fluss durch die Oberfläche A dar. Auf der rechten Seite steht die Gesamtladung Q die von der Oberfläche A eingeschlossen wird, dividiert durch die elektrische Feldkonstante. Die erste Maxwell-Gleichung besagt also, dass der elektrische Fluss Phi durch eine geschlossene Fläche A hindurch der elektrischen Ladung Q entspricht, die von dieser Fläche eingeschlossen wird. Übrigens, Das Coulomb-Gesetz ist ein Spezialfall der ersten Maxwell-Gleichung. Mit dem kennengelernten Gauss-Integraltheorem, das ein Volumenintegral mit einem Flächenintegral verknüpft, kann das Flächenintegral auf der linken Seite der ersten Maxwell-Gleichung durch ein Volumenintegral über die Divergenz ersetzt werden. Die eingeschlossene Ladung Q lässt sich ebenfalls mit einem Volumenintegral ausdrücken. Die Ladung entspricht nämlich der Ladungsdichte, Rho, über das betrachtete Volumen V. Denn Ladungsdichte ist definitionsgemäß Ladung pro Volumen. Das heißt, dass das Volumenintegral der Ladungsdichte ρ über ein Volumen v der Ladung entspricht, die in diesem Volumen eingeschlossen ist. Damit verwandelt sich die rechte Seite der Maxwell-Gleichung in ein Volumenintegral. Wie du siehst, wird auf beiden Seiten über das gleiche Volumen v integriert. Damit diese Gleichung für beliebig gewählte Volumina v immer erfüllt ist, müssen die Integranten auf beiden Seiten gleich sein, wobei der rechte Integrant noch mit der Konstanten 1 durch epsilon 0 multipliziert ist. Und schon hast du die differenzielle Form der ersten Maxwell-Gleichung. Divergenz von E ist gleich Rho durch epsilon 0 Auf der linken Seite der differenziellen Darstellungsform steht die Divergenz des elektrischen Feldes. Du weißt ja, dass sie positiv, negativ oder null sein kann. Das Vorzeichen der Divergenz bestimmt die Art der Ladungen im betrachteten Raumpunkt. Wenn Nabla mal e positiv ist, dann ist auch die Ladungsdichte Rho positiv. In diesem Raumpunkt befindet sich also eine positive Ladung, die die Quelle des elektrischen Feldes ist. Wenn Nabla mal e negativ ist, dann ist auch die Ladungsdichte Rho negativ. In diesem Raumpunkt befindet sich also eine negative Ladung, die die Senke des elektrischen Feldes ist. Wenn Nabla mal E 0 ist, dann muss auch die Ladungsdichte Rho 0 sein. An diesem Raumpunkt gibt es entweder keine Ladung oder dort befindet sich genauso viel positive Ladung wie negative, sodass sich die Gesamtladung in diesem Punkt weghebt, wie zum Beispiel bei einem idealen Dipol. Die erste Maxwell-Gleichung in differenzieller Darstellungsform besagt, dass die elektrischen Ladungen die Quellen und Senken des elektrischen Feldes sind. Ladungen erzeugen elektrische Felder. Das hier ist die zweite Maxwell-Gleichung in integraler Form. In dieser Gleichung kommt nichts Unbekanntes mehr vor. Alles sollte dir jetzt bekannt sein. Auf der linken Seite steht das Flächenintegral. Jetzt jedoch nicht wie bei der ersten Maxwell-Gleichung über ein elektrisches Feld, sondern über ein magnetisches Feld B. Die zweite Maxwell-Gleichung sagt also aus, dass der magnetische Fluss durch die geschlossene Fläche A hindurch immer 0 ist. Die zweite Maxwell-Gleichung besagt, dass der gesamte magnetische Fluss durch eine geschlossene Oberfläche A hindurch sich komplett aufhebt. Es zeigen stets genauso viele magnetische Feldvektoren in die Oberfläche hinein wie hinaus. Mit dem Gauss-Integraltheorem kann dieses Flächenintegral in ein Volumenintegral überführt werden. Auf diese Weise kommt die Divergenz des Magnetfeldes ins Spiel. Dieses Integral soll 0 sein. Das Integral für beliebige Volumina V ist nur dann immer 0 wenn der Integrant nabla mal b 0 ist. Auf diese Weise entpuppt sich die zweite max gleichung in ihrer differenziellen Form. Divergenz von b ist gleich 0. Wenn die Divergenz 0 ist, heißt das, an diesem Raumpunkt gibt es entweder keine magnetische Ladung, auch magnetischer Monopol genannt, oder dort befindet sich genauso viel positive Ladung wie negative, so dass sich die Gesamtladung in diesem Punkt weghebt, wie zum Beispiel bei einem idealen magnetischen Dipol, der stets sowohl einen Nord- als auch einen Südpol besitzt. Hierbei entspricht der Nordpol einem magnetischen Pluspol und der Südpol einem magnetischen Minuspol. Da es keine magnetischen Monopole gibt, existieren keine Quellen und Senken des magnetischen Feldes. Folglich gibt es keine Raumpunkte, in denen magnetische Feldlinien entspringen oder enden können. Die zweite Maxwell-Gleichung in differenzieller Form besagt, dass es keine magnetischen Ladungen gibt, die Magnetfelder erzeugen. Es existieren keine magnetischen Monopole, sondern nur magnetische Dipole. Die zweite Maxwell-Gleichung ist genauso wie die anderen Maxwell-Gleichungen ein experimenteller Befund. Das heißt, wenn irgendwann mal eine magnetische Ladung gefunden werden sollte, zum Beispiel ein einzelner Nordpol ohne ein, einen zugehörigen Südpol, dann müsste die zweite Maxwell-Gleichung modifiziert werden. Dann würden die Maxwell-Gleichungen sogar noch symmetrischer, noch schöner aussehen. Bist du bereit für die dritte Maxwell-Gleichung? So sieht die dritte Maxwell-Gleichung in integraler Form aus. Die dritte Maxwell-Gleichung kennst du wahrscheinlich schon unter dem Namen Induktionsgesetz. Sie ist die allgemeinste Form des Induktionsgesetzes. Auf der linken Seite steht ein Linienintegral des elektrischen Feldes E über eine geschlossene Linie L, die die Fläche A berandet. Dieses Integral summiert alle Anteile des elektrischen Feldes auf die entlang der Linie L verlaufen, also wie viel von dem elektrischen Feld entlang der Linie rotiert. Das Integral entspricht der elektrischen Spannung U entlang der Linie L. Auf der rechten Seite steht ein Flächenintegral des magnetischen Feldes B über eine Fläche A. Dieses Integral entspricht dem magnetischen Fluss Phi durch die Fläche A hindurch. Dieser magnetische Fluss wird nach der Zeit T abgeleitet wie man eine Funktion wie in diesem Fall den magnetischen Fluss nach der Zeit ableitet, sollte so drauf haben. Die Zeitableitung des magnetischen Flusses gibt an, wie stark sich der magnetische Fluss verändert, wenn die Zeit verstreicht. Es ist also die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses. Je größer diese Änderung des Magnetfeldes ist, desto größer ist das rotierende elektrische Feld. Dieses rotierende elektrische Feld wird auch als elektrisches Wirbelfeld bezeichnet. Das Minuszeichen berücksichtigt die Richtung der Rotation. Wenn die Änderung des magnetischen Flusses positiv ist, ist die elektrische Spannung negativ. Wenn die Änderung des magnetischen Flusses negativ ist, ist die elektrische Spannung positiv. Die elektrische Spannung und die Änderung des magnetischen Flusses verhalten sich also entgegengesetzt zueinander. Das Minuszeichen stellt die Energieerhaltung sicher. Vielleicht kennst du das unter dem Namen Lenzregel. Du siehst ja, dass nach dieser Maxwell-Gleichung elektrische Wirbelfelder zeitlich veränderliche Magnetfelder erzeugen und andersherum. Die Lenzregel besagt nun, dass der magnetische Fluss, welcher von einem elektrischen Wirbelfeld erzeugt wird, dessen Ursache entgegenwirkt. Denn wenn es nicht so wäre, würde sich das Wirbelfeld selbst verstärken und damit aus dem Nichts Energie erzeugen. Und das ist aber unmöglich. Fassen wir also zusammen. Die dritte Maxwell-Gleichung besagt, dass die elektrische Spannung entlang einer geschlossenen Linie der Änderung des magnetischen Flusses durch die Fläche entspricht, die von dieser Linie umrandet wird. Anders gesagt, eine Änderung des magnetischen Flusses durch die Fläche A erzeugt eine elektrische Spannung entlang des Randes von A. Betrachten wir noch einen wichtigen Spezialfall. Wenn das Magnetfeld sich zeitlich nicht verändert, fällt die rechte Seite der Maxwell-Gleichung weg. Dann steht dort, dass die elektrische Spannung entlang einer geschlossenen Linie stets Null ist. Es existieren also keine elektrischen Wirbelfelder, solange sich die Magnetfelder nicht zeitlich verändern. Würde ein Elektron die geschlossene Linie L durchlaufen, dann würde es keine Energie gewinnen. Mit dem Stokes-Integraltheorem kannst du die integrale Darstellungsform in die differenzielle Form überführen. Dieses verknüpft ein Linienintegral mit einem Flächenintegral. Dazu ersetzt du einfach das Linienintegral mit dem Flächenintegral. Dadurch kommt die Rotation von E ins Spiel. Die Zeitableitung auf der anderen Seite darfst du hier ins Integral reinziehen. Da die Gleichung für beliebige Flächen A gilt, müssen die Integranten auf beiden Seiten gleich sein. Und schon hast du die differenzielle Form der dritten Maxwell-Gleichung. Rotation von E ist die negative Zeitableitung des Magnetfeldes. Die dritte max gleichung in differenzieller Form besagt also, dass ein sich änderndes magnetisches Feld B ein elektrisches Wirbelfeld E verursacht und andersherum, und zwar so, dass die Energieerhaltung erfüllt ist. Kommen wir nun zur vierten. Zu der letzten Maxwell-Gleichung. Auf der linken Seite steht was für ein Integral? Genau, ein Linienintegral des magnetischen Feldes B entlang der geschlossenen Linie L. Das ist die Definition der magnetischen Spannung U. Auf der rechten Seite kommt die elektrische Feldkonstante ε0 und die magnetische Feldkonstante μ0 vor. Diese sorgen dafür, dass die Einheit auf beiden Seiten der Maxwell-Gleichung übereinstimmt. Außerdem kommt hier etwas Neues vor, nämlich der elektrische Strom I. Wenn elektrische Ladungen entlang eines Leiters fließen, dann erzeugen sie einen Strom I. Dazu kommt noch ein weiterer Summand. Das Flächenintegral des elektrischen Feldes kennst du ja. Das ist der elektrische Fluss durch die Fläche A hindurch. Außerdem steht die Zeitableitung vor dem elektrischen Fluss. Das Ganze ist also die zeitliche Änderung des elektrischen Flusses. Zusammengefasst, auf der rechten Seite stehen zwei Summanden, ein Beitrag mit dem Strom und ein Beitrag mit der Änderung des elektrischen Flusses. Die vierte Maxwell-Gleichung besagt also, dass die magnetische Spannung zum einen durch die elektrischen Ströme und zum anderen durch die sich ändernden elektrischen Felder erzeugt wird. Lass uns nun die differenzielle Darstellungsform herleiten. Mit dem Stokes-Integraltheorem kannst du das Linienintegral in ein Flächenintegral überführen. Auf diese Weise kommt die Rotation des Magnetfeldes B ins Spiel. Wir müssen jetzt den Strom I mit einem Flächenintegral ausdrücken. Das können wir ganz einfach tun, indem wir die Stromdichte J benutzen. Sie gibt den Strom pro Fläche an, durch die der Strom fließt. Folglich lässt sich der Strom auch schreiben als das Flächenintegral der Stromdichte J über die Fläche A. Beachte, dass hier im Integral das Skalarprodukt der Stromdichte mit dem dA-Element genommen wird. Damit picken wir nur den Anteil des Stromdichtevektors heraus, der parallel zum dA-Element verläuft. Denn nur dieser parallele Anteil der Stromdichte trägt zum Strom durch die Fläche A bei. Die Zeitableitung vor dem anderen Integral darfst du reinziehen. Die beiden Flächenintegrale können jetzt zu einem zusammengefasst werden, weil bei beiden Summanden über die gleiche Fläche A integriert wird. Damit die Gleichung für beliebige Flächen A erfüllt ist, müssen die Integranten auf beiden Seiten gleich sein. Und schon hast du die gesuchte differenzielle Form der vierten Maxwell-Gleichung. Die Rotation von B ist gleich, μ 0 mal die Stromdichte plus μ 0 mal die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes. Die differenzielle Form besagt also, dass die Rotation des magnetischen Feldes b in einem Raumpunkt auf zwei Arten verursacht wird, durch die in diesem Raumpunkt herrschende Stromdichte j und durch ein sich dort änderndes elektrisches Feld. Fassen wir nochmal die vier Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik in ihrer kompakten Form, also in differenzieller Darstellungsform, zusammen. Die erste Maxwell-Gleichung, Divergenz von E ist gleich Rho durch epsilon 0 sagt aus, elektrische Ladungen erzeugen elektrische Felder. Die zweite Maxwell-Gleichung, Divergenz von B ist gleich 0, sagt aus, es existieren keine magnetischen Ladungen, also keine magnetischen Monopole. Die dritte Maxwell-Gleichung, die Rotation des elektrischen Feldes, ist gleich die negative zeitliche Änderung des magnetischen Feldes, sagt aus, sich ändernde magnetische Felder erzeugen elektrische Wirbelfelder und andersherum. Die vierte Maxwell-Gleichung, die Rotation von B ist gleich μ 0 mal die Stromdichte plus ε 0 mal die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes. Sagt aus, elektrische Ströme und sich ändernde elektrische Felder erzeugen Magnetfelder. So, jetzt hast du die Grundlage der ganzen Elektrodynamik kennengelernt. Ist das nicht erstaunlich, wie viel Wissen und wie viele technische Anwendungen allein schon in diesen vier Gleichungen stecken? Die Maxwell-Gleichungen verbergen übrigens noch etwas Interessantes in sich, das durch einige Umformschritte offenbart werden kann nämlich elektromagnetische Wellen, das Licht. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.